Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Freitextaufgabe in Ilias erstellen können. Einerseits können Sie Fragen direkt im Test erstellen. Sie können aber, wie hier bei uns im Beispiel gezeigt, auch Fragen über einen Fragepool erstellen. Klicken Sie dafür auf den Button Frage erstellen und wählen Sie beim Fragetyp Freitext eingeben aus. Bestätigen Sie mit Erstellen. Geben Sie der Frage einen prägnanten Titel, damit Sie sie später schnell wiederfinden können. Geben Sie einen Fragetext ein, beispielsweise bei uns schreiben Sie ein Gedicht. und Mit dem Editor können Sie noch die Frage entsprechend formatieren. Sollten Sie Ihre Frage vielleicht schon bei Word vorformuliert haben, nutzen Sie bitte diesen Button hier, um Ihren Text in dem sich öffnenden Fenster Einzufügen, damit es dann keine Darstellungsprobleme gibt, sollten Sie direktes Copy-Paste verwenden. Weiter unten sehen Sie noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem die Bearbeitungsdauer. Die können Sie aber gerne ignorieren, die ist derzeit deaktiviert. Sie können eine maximale Anzahl von Zeichen festlegen. Geben Sie hier nichts ein, ist der Text unendlich lang zu erstellen von den Lernenden. Sollten Sie hier unten bei dem Bewertungsmodus mit einer automatischen Bewertung arbeiten, können Sie hier noch eine Methode für Textvergleiche auswählen, ob beispielsweise Groß- und Kleinschreibung ähm, beachtet werden soll oder auch der Lebenstein-Abstand. Beim Bewertungsmodus empfehlen wir hier den ersten Punkt, ähm, keine automatische Bewertung aktiviert zu lassen und wirklich im Anschluss der Klausur die Freitextaufgaben manuell zu bewerten, da sich doch recht schnell Schreibfehler, Wortdreher, Buchstabendreher, Synonyme einsteigen können, die dann eine automatische Bewertung definitiv erschweren und bis fast unmöglich machen. Ich gebe zunächst erstmal noch hier eine Punktzahl ein. Ich möchte Ihnen aber noch kurz die Optionen zeigen, wenn Sie mit einer automatischen Bewertung arbeiten wollen. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Eine Bewertung bei der Nennung einzelner Begriffe, bei der Nennung aller Begriffe und bei der Nennung eines Begriffs. Wählen wir mal das erste aus, wo sich hier das Antwortenfeld öffnet, wo Sie entsprechend die einzelnen Begriffe eintragen können und auch mit entsprechend hohen Punktzahlen vergeben die zweite sieht quasi genauso aus, ebenso die dritte Option. Wir empfehlen aber, wie gesagt, aufgrund der hohen Fehleranfälligkeit, keine automatische Bewertung zu aktivieren. Speichern Sie Ihre Angaben und wir schauen uns das in der Vorschau einmal an. So würde das dann für Ihre Studierenden in Test aussehen. Hier ist auch nochmal ein Hinweis gegeben, dass ein Maximum von 200 Zeichen eingestellt wurde. Die Studierenden haben dann auch hier unten nochmal ein Zählinstrument. Wenn man also beginnt, hier etwas zu schreiben, äh, geht die Zeichen nach unten. Weiterhin haben die Studierenden die Möglichkeit, ihren Text zwischenzuspeichern oder auch ein wenig zu formatieren in Fett- und kursiver Schriftart, auch rückgängig und Wiederholungsoption gibt es, ebenso auch die Hintergrundfarbe lässt sich anpassen, wie auch die Möglichkeit Formatierung zurückzusetzen. Viel Erfolg nun beim selbstständigen Erstellen dieses Fragetyps.